Hallo Internet, ich bin Fabian und der Lightning Talk heißt Hack dir einen Open Source Laptop. Nur freie Software auf dem Laptop zu installieren, betrifft im Wesentlichen drei Komponenten. Zum einen das UEFI BIOS, das ist die Firmware, die die Hardware betriebsbereit macht. Dann den Embedded Controller, das ist die Firmware, die den, zum Beispiel Batterieladestrom, die Lüftersteuerung und die Tastaturmatrix kontrolliert. Und das Betriebssystem und dessen Kernel. Betriebssystem und Kernel speichert ich jetzt aus, GNU/Linux oder jedes freie BSD ist auf jeder x-beliebigen Hardware installierbar. Bei der Firmware sieht es ganz anders aus. Mit Coreboot und dessen Forks gibt es freie Alternativen zum proprietären UEFI BIOS. Die kompatible Hardware ist aber rar. Unter den Laptops sind es im Wesentlichen steinalte ThinkPads mit Core2 Duo Prozessor. Es gibt aber auch Hersteller, die Laptops ab Werk mit Coreboot ausliefern, zum Beispiel Purism und System76. System76 hat im Frühjahr das Limo Pro vorgestellt. Ein 1 Kilogramm leichtes Notebook mit 4-Korg-Prozessor, riesigem Akku, bis zu 40 GB Arbeitsspeicher, bis zu zwei Festplatten und einer amerikanischen ANSI-Tastatur. Das Gerät selbst ist ein taiwanesisches Clio L140CU, dessen Firmware aber von System76 ausgetauscht und auf GitHub gestellt wurde. Es gibt relativ viele Händler, die das Gerät mit der in Europa gebräuchlichen ISO-Tastatur und aus der EU heraus verkaufen. Ich habe mir eins mit ISO-Tastatur gekauft und nach ein paar Änderungen nun auch die Software von System76 laufen. Wie genau das geht, könnt ihr auf meinem Blog unter www.topfstedt.de nachlesen. Als erstes löst ihr die Schrauben der Bodenplatte und öffnet den Gehäusedeckel. Damit das Gerät keinen Strom hat, könnt ihr einmal die Batterie abziehen. Das macht ihr, indem ihr einfach an diesem Kabel hier zieht. Gleich neben dem RAM-Modul, und dem Lüfter, befindet sich dieses kleine Bauteil. Auf dem Bauteil ist die Firmware des Geräts gespeichert. Im Moment die Proprietäre von Clivo, später, nachdem wir es geflasht haben, die offene von System76. Der Punkt ist Pin Nummer 1. Die Übertragung der Firmware von System76 erfolgt mit diesem Programmiergerät, einem CH341A. An dem CH341A ist auf der einen Seite ein USB-Anschluss, den steckt er in den zweiten Computer, den er zum Flaschen braucht. Auf der anderen Seite gibt ein Kabel mit einer Krokodilklemme raus. Das bunte Kabel markiert wiederum den Pin 1. Den BIOS-Typ findet ihr noch. es gibt es hier die Krokodilklemme. Die Krokodilklemme mit Pin 1 und dieses Ding werden jetzt miteinander verbunden. Gleich unterhalb vom BIOS-Chip gibt es den Embedded Controller. Den Embedded Controller flashen wir auch gleich mit einem Arduino Mega. Um den Arduino Mega anzuschließen, müssen wir den Tastaturport lösen. Das machen wir, indem wir dieses Ding hier hochklappen. Hochklappen und das Ding rausziehen. Statt der Tastatur wird also jetzt ein Arduino Mega angeschlossen. Der Arduino Mega hat so ein FPC-Kabel mit 24 Pins und 0,5 mm Abstand. Das ist ein kleines Kabel. Und Dieses Teil werden wir jetzt hier reinstecken und das wieder verschließen. Jetzt verbinden wir zwei USB-Kabel, nämlich das blaue vom Arduino kommt und das schwarze vom Clivo Notebook kommt mit dem Rechner, auf dem wir flashen. habe ich die Batterie wieder angeschlossen, die Tastatur angeschlossen, den Deckel zugeschraubt, das Ding umgedreht, geöffnet, drücke jetzt auf den Startknopf und sehe die System76-Firmware. Wenn ich Escape drücke, lande ich hier in dem Menü, es gibt auf den Intel-Prozessoren nach dem Core 2 Duo diese Intel-Management-Engine. Die Intel-Management-Engine ist disabled at runtime to increase security. Ich glaube, das ist also alles in Ordnung.